Yeah, und ich würde mal sagen wir fangen mit der Custom Story Sudden Fear mit Kodak. Ein. Ähm, die Story der Custom Story ist keine Beschreibung. Sudden Fear. Drücken wir gleich mal auf Starten. Okay was erwartet du? For the full experience play at night and turn off all lights and wear headphones and most importantly play by yourself. Okay also wir sollen zwar Headset tragen, ich habe es jetzt ein bisschen runter, dass er auch was hört, und man soll alleine spielen, aber das ist jetzt egal. Okay. Okay, oh nein, das hört sich nicht gut an. Laden, oh mein Gott, laden! Nein, aber wenn man Lichter ausmachen soll, Headset tragen, alter, scheiße. Ich bin ja, also ihr müsst ja wissen, ich bin eh so ein Schisshase, also ich erschrecke mich von allem. Ähm, also ich gucke nur zu, ich muss, bin froh, dass ich nicht zocken muss, alter. Ja, zocken ist viel schlimmer. Äh, Ja. Ich bin ja schon das letzte Mal habe hab ich mich auf den Boden geschmissen, da hatte ich so Schiss. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, zu dein. okay. Ja, okay, boah, alter, boah, das ist das war boah, das richtig verschwunden. Ja, weil wir hier gerade im Dunkeln gestartet sind. Der Kodak oder wie der heißt, haben wir schon eine Laterne? Oh, wie nett, wir haben gleich eine Laterne. Ja Schade, Hilfe. Oh. Oh, Hallo. Nimm das Bett vielleicht, ist da was drunter. Irgendwie ist das Gefühl. Da ist was. Da ist Hä? Oh da. Lol. Lol. Da, Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Lol. Das hat mich geschockt! Oh, oh mein Gott. Alter. Hm? Alter. Oh mein Gott. Hab ich eine Zunderbüchse? Ich hab doch eine Zunderbüchse. Oh, der hat hier kein Feuer reingemacht. Also ist hier Feuer. Wo ist jetzt das Licht? Hier ist eine Lichtquelle. Hier bleiben wir mal kurz. Chaos. Ja. Überall Chaos. So wie der Mister Chaos. Ach, Alter, Alter diese scheiß Fliege ist auf, mein, auf meiner Tastatur. Leute, ich hab ihn berührt. Ey, ey die Fliege geht schon den ganzen Tag schon auf die. Nein. Lauf. Jetzt ist hier auf meinem Bildschirm. Noch mehr Öl, Alter ist der großzügig. Nein, das ist wenig Öl. Wenn es eine große Kanne Öl wäre, dann wäre es. Wieso ist die Tür wieder? Oh Gott, die Tür war wieder wow, Alter! Gott sei Gott, Dank stand ich nie vor dem Schrank. Ich hab mich jetzt gerade. Wow, schon hi. <lacht> ich hab mich gerade selber erschrocken, Alter. Ähm, will hier nicht rein? Mama Mia, hab ich Angst. Okay. Ich hab's so als. Okay, ich glaube, das ist so ein bisschen open world map. Ja, weil hier so alles in alle möglichen Richtungen geht. Okay, das ist zu. Das ist zu ohne eine Kette oder Schüsse, wow, das ist das logisch Ach, Ja, da kommt geht's ja nicht Das Licht! Ich will da raus! Kann man nicht abhauen? Warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte. Nein. Gehen ja, dann ist der Chaos. wir Chaos und versuchen hier rauszukommen. Er will aus dieser Hölle raus. Wer ihn auch immer dahin reingeschickt hat, er will raus. Sonst kommt er in einer Kammer wie bei Saw. Ja, genau. Wir sind hier ja. bei Saw Live. Alter, lass mich da! Alter, der okay. Ähm. okay, die ist zu, Gott sei Dank. Okay, äh, okay alle gut. Türen sind zu. Ich beende diese Aufnahme. Nein. Ähm. Hä? Das geht ja noch Alter. Okay. Oh oh, nix. Oh Gott, ein Kreuz. Beschütz. Oh oh. oh, oh. Ich habe, ich habe hab ein Kreuz und den Heiligen Gral. Ich nehme den Heiligen Gral. Der hat, der hat alle, der hat auch die Kraft des Kreuzes hier drin. Das sind nämlich auch so kleine Kreuz. Ich will da nicht runter. Das ist bestimmt was zum des des Heiligen Geistes. Amen. Oh, was? Kann ich da anfinden? Nein! Ja. Hä? Okay, zieh rein. Speed of Honor. Blut. Jetzt geht, geht auf. Oh, was war das? Ich hab Ich was nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen. Ich bin nicht gesehen. Scheiß Fliege! Die macht mir fast mehr Angst. <lacht> ich glaub wir jetzt schon wieder den Arsch ab, <lacht> Oh Gott, hier sind so viele Kisten, ich hoffe, ich hoffe wir sollen hier nicht das Monster vorbei. Mach die Vase kaputt. Oh, Da, ich möchte schon was zurück. Nochmal. Okay. Cool. Oh, oh, Oh, oh das nein, das ist. das ist.. Ich würde sagen, das ist ja. Ich will ja nicht zurücklaufen. Es gibt nämlich auch so. Ich war ich habe ja selber schon mal ein bisschen in diesem Programm rumgeguckt. Man kann machen, dass wenn man im Raum wieder äh, an den gleichen Punkt kommt. Ich glaub, ich hab sie. Nee, ich hab Ich So eine scheiß Fliege, Alter. Alter, wie nervt. Ich will da nicht zurücklaufen. Okay. Okay. Okay. Warte. Hier waren wir. Das fa Was? Was? Was? Zum Teufel. Scheiße. Hey. Ich bin im Licht. Ich bin im Licht. Ein geschnittener und blauer Fleck. Angst. Ich glaub da drin ist ein Monster. Fuck. Alter. Was war das? Scheiße, ich hab mich grad selber erschrocken, ey. Oh Kabutana. Ist... Ey, das ist ja echt nicht mehr nett. Alter. Alter, ich will nicht. Ach, fuck, cool. Alter, Alter. Alter beweg. Pass auf. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Nein. Nein. Dai, geh. Darf ich so? Monster. Ich bin suizid. Ich bin suizid. <lacht> Hau ab. Alter. Was? Er mich dauernd. Ist das richtig. ist richtig das Feuer? Fast klar. Eilige Du bist doch nicht vergiftet. Nee, hey, nur das Dunkel macht mir gerade irgendwie Aua, aua. Alter. Vielleicht. Ich check's nicht. Alter, ich check's. Nicht. Das macht mir eigentlich fast Angst, gell? Hier so mit dem Warte, wir haben doch einen Schlüssel, nein, wir haben Schlüssel, wo war die verschlossene Tür? Oh nein, ich werde nicht den... nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! nein! richtige Custom Story sein, wo man sich dauernd erschreckt, wo du dir nachher richtig in die Hose scheißt warst. Hm. Alter, Gott Danks, meine Mama, nicht da. alter, die würde denken, das schreiben wir nachher so unbestimmt. Alter, ich lebe heute, der lange ah! Fuck, scheiße, fuck, scheiße, alter, fuck, Nein. mama mia, oh, Uh, Mama! <lacht> das ist so schlimm! Da ist ja die ganze porca Mutana. Lasche die Figaro und du Kudo! Verfickt Ich, ich fach. verstehe kein Italienisch! Alter. So ein Scheiß! Alter! Ich will hier ja nicht mehr mein Haffanculo! Oh, Nein! Ich bin zurückgelaufen! Nein! <lacht> Alter! Scheiß! Okay. Oh fuck! Kurz Cola -Trick. Ich glaub ich geh wieder einmal, einmal dazu kaputt mm -mm. zur Porto! Mm -mm. Und dann soll ich Scheiße! Du bleibst jetzt <lacht> da! Du musst dich unterstützen Schatten. Junge! Aber! Alter! Oh, Aber oh, Mamma mia! Scheiße! Jetzt gleich wieder! Bam. Nein, das kommt Gott sagt dich nochmal! Huck! <lacht> <lacht> Huck! Scheiße! <lacht> ah! Spaß, rein Was ja, man damit, Alter! <lacht> Lehrer dann Angst, äh, für Angst. Ja, aber das war richtig mies. Dieses Alter. Arschloch. So ein Arschloch. Alter, ich habe in den Kommentaren gelesen, die haben sich so in die Hose geschissen vor Schrecken, weil so. da noch mehr kommt. Noch viel, viel mehr. So ein Arschloch! Alter, darf ich das Licht wieder anschalten? Nein, das wäre okay. Okay, das Licht. So ein Arschloch. Alter. Alter. Ich will. die Custom Stories vorbei. Geh? Geil, game! Oh scheiße ähm, Ja. Das ist auch überhaupt nicht. Warte. Also nur wieder zu wiederholen, wenn ich jetzt irgendeine Sprache spreche. LOL <lacht> oh, Scheiße, ich hoffe ich kommt mir wieder zurück. Du hast gebugt. Ähm. So. Wow! <lacht> super Street Torna! Okay, hm? gut, hier ist abge. Oh mein hm? Gott. Das ist ein großer Raum. Ja, also was wollte ich gerade sagen? Ah ja genau. Wenn ich jetzt irgendeine Sprache spreche, dann können sich die meisten schon denken, das ist Italiener. Ja, ich bin Italiener, das ist aber auch der Name Italiener, Zucker. Ja, besucht mal seinen Kanal, der macht jetzt. Der kommt jetzt auch bald mit einem neuen Let's Play raus. Was? Äh. Wo? Junge! Oh, ich dachte gerade schon, Alter. Das dunkel, da, Alter, da kommt doch wieder ein oh. warte ich noch. Boah, wow. verdammt. Verdammt. Verdammt. Verdammt. Verdammt. verdammt, es war nur ein Stuhl! Es war nur ein Stuhl! Es war nur ein Stuhl! Es war nur ein Stuhl! Rückwärtslaufen bringt's. Alter! Alter! Hä? Waren die nicht gerade? Na ja! Alter, okay. So langsam wird es echt gruselig. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich weiß, was daran nicht stimmt. Du stinkst. <lacht>